für die große Angst der Frauen Gebärmutterhalskrebs oder Brustkrebs zu bekommen, hat eine Studie eine Lösung oder sagen wir wenigstens eine Besserung parat. Guten Morgen. Zumindest insofern, dass das Risiko um ein Drittel reduziert werden kann. Diese Krankheiten wie Brustkrebs und diesen Gebärmutterhalskrebs, also ganz typische frauenspezifische Krebserkrankungen, ähm, ja, um das sozusagen zu verhindern. Und die Lösung ist Halt euch vegan. <lacht> so einfach ist das. In dieser massiven Studie, wo fast 300.000 Menschenjahre empirisch analysiert wurden, wurde deutlich, dass gerade bei frauenspezifischen Krebserkrankungen das Risiko um eben 34% gesenkt werden kann. Nur für mathematisch nicht so ganz bewanderte 100% Reduzierung würde bedeuten, ihr habt die Garantie, dass ihr niemals Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs bekommt. 100% wären das. Einfach das Weglassen tierischer Produkte gibt euch 34 von diesen 100% Punkten. Das seid ihr noch nicht bei der Rohkost oder einer gesunden veganen Ernährung, sondern rein der Fakt, dass ihr in der ersten Stufe einfach die tierischen Produkte weglasst. Und das sorgt schon dafür. 34% Reduktion. Warum ist das eigentlich so? In tierischen Gewebe entstehen insbesondere bei der Zubereitung heterozyklische aromatische Amine und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe zu Acrylamid, habe ich ja explizit schon mal ein Video gemacht, das findet ihr oben in den Infokarten. Aber auch Fleisch im Rohzustand hat Stickstoffverbindungen, die unsere DNA schädigen. Im Gegenzug dazu hat die Nahrung, für die unser Körper natürlich ausgelegt ist, also Wildgrün, Obst und Gemüse, sekundäre Pflanzenstoffe, wie Phytosterine, Saponine, äh, Glucosinolate. Siehe dazu auch mein Video, äh, wie Brokkoli richtig zubereitet wird und warum er als Krebskiller bezeichnet wird. Oben in den Infokarten. Phenolsäuren, Flavonide, Proteaseinhibitoren, Terpene. Ähm, da ist auch ein super Video von Patrick von Raw Vegan am Limit, äh, der äh, sich Terpentin reinzieht. Äh, schaut mal oben, das verlinke ich auch oben in den Infokarten. Phytoöstrogene und Sulfide. Alle sekundären Pflanzenstoffe. Pflanzliche Nahrungsmittel führen durch den höheren Ballaststoffanteil und der damit erhöhten Darmgesundheit aufgrund der kürzeren Kontaktzeit krebserregender Stoffe mit der Darmschleimhaut ebenfalls zu einer Reduktion des Krebsrisikos. Vieles ist auch noch nicht erklärt, sondern nur empirisch nachgewiesen. Man weiß, dass Obst- und Gemüseverzehr eindeutig äh, zur Senkung von Tumoren im gesamten Verdauungstrakt führt. Das kann man nahezu in jeder großen Studie nachlesen, die dies getestet hat. Aber warum das dann gerade so explizit, also diese, diese Verringerung im Verdauungstakt so ist, das kann man vermuten, aber das weiß man nicht. Das kann man wirklich äh, nicht ganz genau sagen. Und das soll euch auch mal zu denken geben. Die Wissenschaft, die veraltet so schnell, was vor 10 Jahren noch aktuelles Wissen war, ist heute schon oft wieder obsolet. Aber immer denken die Menschen, in diesem Zeitalter, wo wir jetzt leben, da ist die Wissenschaft schon so weit, da kommt nicht mehr viel. Aber es immer noch sehr, sehr viel gekommen. Immer. Es gab noch kein Jahr auf dieser Welt, wo die Wissenschaft sich nicht weiterentwickelt hat und dabei ihre eigenen Erkenntnisse aus der Vergangenheit wieder erweitert hat. Daher ist es nicht immer wichtig, dass die Wissenschaft euch alles erklären kann, sondern es ist wichtig zu sehen, was hilft. Und so arbeiten die großen beiden Heilslehren der Welt, die traditionelle chinesische Medizin und das Ayurveda, schon seit jeher. Und was früher von der Wissenschaft belächelt wurde wird nun immer mehr zu einem gegenseitigen Austausch. Deduktive und induktive Arbeitsweise geben sich die Hand und da sind wir wieder bei der geistigen Evolution. Schaut Euch die großen empirischen Studien an und ihr werdet eine klare Tendenz sehen wie eine pflanzliche Ernährung einen Großteil zur Prävention von, äh, und auch der Heilung ähm, von Krankheiten beitragen kann. Ich empfehle dazu das aller allerbeste Buch zum Thema vegane Ernährung im wissenschaftlichen Kontext, ähm, das heißt Auswertung aktueller Studien und schlüssiger Argumentation, die auch wissenschaftlichen Kriterien standhalten. Und das verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Das wirklich das Buch, was ich euch am meisten empfehle. Das ist wirklich das beste Buch, was ich bisher gelesen habe. Falls ihr Bücher kennt, die auch sehr gut sind, insbesondere wissenschaftlich fundiert sind, keine Populärliteratur wissenschaftlich fundiertes Buch zur veganen Ernährung, dann schreibt mir das und dann werde ich das sicherlich auch mal rezensieren. Diese Entwicklung hin zu einer pflanzlichen natürlichen Ernährung die ist auch nicht aufzuhalten. Es ist gesünder, es ist ökologischer, es ist moralisch ne? und ähm, ja, es gibt keinen Grund für Fleischkonsum. Den einzigen Grund den es gibt, den habe ich Euch mal oben äh, da gepostet. Ich mal ein Video dazu gemacht. Die Gesellschaft entwickelt sich weiter, das hat sie schon immer und das wird sie auch immer. Und immer wurden neue Entwicklungen von der Masse der Gesellschaft als in erster Instanz negativ betrachtet. Egal was das war. Aber es war neu und es war schlecht. Es ist ganz, ganz häufig so gewesen. Aber letztlich kam dann der Umbruch trotzdem. Warum also nicht heute schon damit anfangen und eine neue Stufe der Evolution erleben, die gesellschaftlich komplett anerkannt wahrscheinlich erst in 70 oder 80 Jahren vollzogen sein wird? Reiß doch einfach mal. Persönlich in die Zukunft. Das ist alles das, was wir machen wollen. In die Zukunft reisen, Zeitreisen. Reist doch einfach mal in die Zukunft und kostet von dem besseren Leben der Menschen in dieser Zeit. Wie toll muss es für einen Arbeiter in Manchester im Industriezeitalter des 19. Jahrhunderts gewesen sein, wenn er jetzt in das Informationszeitalter hätte reisen können. Ihr könnt das erleben. Ihr könnt heute schon erleben, wie glücklicher, wie befreiter und wie sinnvoller sich ein Leben anfühlen, könnt, äh anfühlen kann, wenn ihr keine tierischen Produkte mehr esst. Nutzt diese Chance, wartet nicht mehr. Ich habe mit 35 angefangen. Eventuell habt ihr die Chance, noch eher zu beginnen, je nachdem wie alt ihr seid, äh noch mehr von diesem wunderbaren Leben zu erfahren. Aber selbst wenn ihr 80 seid, nutzt die Chance. Die Wissenschaft und die Erfahrungen der Menschen haben euch den Weg bereits geebnet. Ihr müsst ihn nur noch gehen. Alles Liebe, euer Christian.